Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten voraus. Bruchrechnungen. Um, um die Bruchrechnungen zu sprechen, soll man zuerst erklären, was ein Bruch ist. Und ein Bruch besteht aus drei Teilen. Oben steht ein mathematischer Ausdruck. In diesem Fall hier ein Zahl 10. Das ist der Zähler, was oben steht. Der Bruch dann wird durch einen Strich oben und unten geteilt. Den nennt man Bruchstrich. Und unten ist noch ein mathematischer Ausdruck, in diesem Fall eine Zahl wieder, 5. Und den Ausdruck unten nennt man Nenner. Was oben steht nennt man Zeller, was unten steht nennt man Nenner. Und der Strich dazwischen Bruchstrich. Und jetzt, was bedeutet das? So, das ist fast wie eine Division. Man sagt 10, 5, L. Da gibt es auch die Endung, L, ja, 10, 5, L. Das bedeutet eine Division, 10 durch 5. Und 10 durch 5 ist 2. Also wenn ich 10, 5 sage, ist das gleiche, als ob ich gesagt hätte, 2. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Bruch und Division? Bruch und Division. Ein Bruch ist zwar wie eine Division, ein Bruch ist aber eine Zahl. Also das ist hier eine Zahl, 2. Eine Division ist eine Rechenart zwischen zwei Zahlen. Also da haben wir zwei Zahlen, 10 und 5. Und wir sagen 10 durch 5 und das ist 2. Aber hier ist eine Zahl gemeint. Also, das ist eine andere Darstellung von 2. Echter Bruch nennt man einen Bruch, wenn der Nenner, also was unten ist, größer als der Zeller ist. Also unten 11 ist größer als 5. Unechter Bruch ist das Gegenteil, wenn unten kleiner ist, oben größer. Gleichnamige Brüche wenn die Brüche den gleichen Nenner haben. Wie zum Beispiel 10 Fünftel und 3 Fünftel. Also Fünftel. Ja? Okay. Schauen wir mal jetzt die gemischte Zahlen. Eine gemischte Zahl besteht aus einer natürlichen Zahl und einem echten Bruch. Also natürliche Zahl, einfach Zahl ohne Komma, ohne Minus. Das ist hier 6 und ein echten Bruch. Ein Bruch also, wo der Nenner größer als der Zähler ist. 4 Fünftel hier. Wie kann ich jetzt eine gemischte Zahl in einen unechten Bruch umwandeln? Das geht ziemlich leicht. Nehmen wir diesen Bruch hier, 6 und 4 Fünftel, 6 und 4 Fünftel, ja. Und was macht man? Die Zahl hier, die allein steht, mal 5, 6 mal 5, plus was hier oben steht. Und das wird dann der Zähler sein. 6 mal 5, 6 mal 5, plus 4 plus 4. Also insgesamt 34. 34 Fünftel. Und dann bleibt ja eher der gleiche Nenner. Wie kann, also das bedeutet 6 Ganze, 6 Ganzen, wenn man 6 ganzen in 5 teilt, dann hat man 6 mal 5, 30 Fünftel und 4 Fünftel dazu, insgesamt 34 Fünftel. Wie kann man einen unechten Bruch in gemischte Zahl umwandeln? Naja, dann macht man die Division halt. Ja? 34 Siebtel haben wir hier geschrieben. 34 durch 7, wie oft passt 7 in 34? Nein. 4 mal 4 ganze. Also ja, 4. 4 mal 7 ist 28. 34 minus 28, da bleibt Rest 6. Ja? Also wir haben 4 Ganzen. Da sind sie. Also das schreibt man. Ergebnis hier allein und den Rest schreibt man als Zähler in einem Bruch, wo 7, also der vorherige Nenner, immer noch steht. Ja? Man macht Division, Ergebnis ist 4, das schreibt man allein und den Rest schreibt man oben und den Nenner schreibt man wieder. Ja? Das bedeutet 34 Siebtel sind 4 Ganze, 34 Siebtel sind 4 ganzen und 6 Siebtel dazu. Schauen wir jetzt die Strichrechnungen. Wenn man zwei Brüche addiert oder subtrahiert, dann muss man auf den Nenner aufpassen. Bei Strichrechnungen muss man auf den Nenner aufpassen. Ja? Wenn wir den gleichen Nenner haben, dann geht es ganz einfach. Ja? Viertel hier, Viertel da, ja? Viertel da. Also wir addieren Viertel, wir addieren die gleichen Sachen. Ja. Und was, was tut man da? 5 plus 2. Also die Rechnung, wie sie da oben so steht. Ja, 5 plus 2. Das ist 7 Viertel. Wenn wir aber einen anderen Nenner haben. Hm, wie macht man das dann? Also, oben links mal unten rechts. Unten links mal oben rechts. Also man wandelt, sagt man, also die ungleichnamige Brüche. Das sind Viertel, das sind Drittel in gleichnamigen Brüchen. Und wie macht man das? Ja? Man sagt hier 5 mal 3 und 4 mal 3. Also ich habe hier beides mit 3 multipliziert und hier 2 mal 4 und 3 mal 4. Ich habe beides mit 4 multipliziert. Wenn ich das mache, bekomme ich hier 5, 12 plus 8 Zwölftel, das ist Jetzt gleichnamige geprüft Und das machen wir wie hier. Also wir schreiben hier den Nenner, der immer gleich ist. Und machen wir die Rechnung, wie sie oben steht. Aber das geht nur, so wenn Sie den gleichen Nenner haben. Wenn wir den gleichen Nenner haben. So kann man hier nicht die Nenner addieren oder die Zelle addieren. Das geht nicht, weil wir einen anderen Nenner haben. Und wie kann man das so irgendwie leichter so lernen, so. Man macht hier 5 mal 3, oben links mal unten rechts, da ist es. Unten links mal oben rechts, 2 mal 4. Die Rechnung dazwischen ist Plus und da steht oben. Und unten steht Nenner mal Nenner, 3 mal 4. Also das braucht man eigentlich nicht, diese, diese Schritte. Man kann einfach diesen Schritt hier schreiben. Ja? Und 3 mal 4. 5 ist 15, 2 mal 4 ist 8, 15 plus 8 ist 23, 12, unten ist 3 mal 4. Also noch einmal, so und so, da und da, die Rechnung dazwischen kommt dazwischen, und unten Nenner mal Nenner, Nenner mal Nenner. Und somit hat man das Ergebnis. Die Erklärung der Strichrechnungen werden wir danach sehen. Gehen wir jetzt zu den Punktrechnungen, also welche sind die Punktrechnungen, mal und durch. Wie geht die Multiplikation? Die ist ganz einfach. Wie macht man das? Wenn mal zwischen drei, zwei Brüchen steht, oben mal oben, unten mal unten. 5 mal 3, 15, 4 mal 7, 28. Und was ist, wenn eine Division dazwischen steht? Das ist auch nicht viel komplizierter. Man nimmt den zweiten Bruch und nur den zweiten Bruch. Nichts anderes. Man kehrt die Werte um. Also man schreibt den Zähler als Nenner und den Nenner als Zeller. Also 3 Siebtel habe ich jetzt zu 7 Drittel hier umgewandelt. Umgekehrt geschrieben. Und anstatt durch, macht man da dann mal. Und mal haben wir eh gelernt, oben mal oben, unten mal unten. 5 mal 7, 35, 4 mal 3, 12. 7 Drittel, sagt man, ist der Kehrwert von 3 Siebtel. Also wenn wir durch haben, ja, zwischen zwei Brüchen, dann machen wir mal den Kehrwert. Und das war mit den Punktrechnungen. Schauen wir mal jetzt, warum das mit den Strichrechnungen, warum es so ist. Wenn man jetzt Siebtel hat, ja, beide Brüche haben den gleichen Nenner. Ja, und die sind gleiche Sachen jetzt hier. Ja, die sind alle Siebtel. Und wie viele sind sie insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Siebtel. Also wenn man den gleichen Nenner hat, man macht einfach die Rechnung, wie sie da oben steht. 2 plus 3. Was ist aber, wenn, wenn wir jetzt einen anderen Nenner haben? 2 Fünftel plus 3 Siebtel. 2 Fünftel. Wie haben wir das hier gemacht? Wir haben hier das Ganze in 5 geteilt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gleiche Teile. Also jeder Teil ist 1 Fünftel. Und wir haben 2 davon genommen. Und hier haben wir das Ganze in sieben geteilt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja? Und von denen haben wir drei Teile genommen. Jetzt diese Teile, zwei hier und drei da, kann man nicht einfach so addieren, weil sie nicht das gleiche sind. Die sind Fünftel und die sind Siebtel. Die kann man nicht einfach so zusammenbringen. Sie sind nicht gleiche Sachen. Ja? Ähm, wie macht man das dann? Wie kann man zeigen, dass das Ergebnis, so wie wir das vorher gesagt haben, ist Also, Wir haben 2 mal 7 plus 5 mal 3, 5 mal 3 und unten 5 mal 7. Ja? Haben wir vorher erklärt. Wie kann man das zeigen? Nehmen wir die erste Figur, ja? diese hier. Ja? Wir teilen sie auch in 7 Teilen und diese teilen wir dann so auch in 5 Teilen. Ja? So und so. Und das bedeutet jetzt hier, die hier, die sind die 2 Fünftel. Da sind sie. Nun jetzt, jeder kleine Teil hier ist welcher Teil des Ganzen? Wir haben insgesamt 5 mal 7, 35 solche kleinen Quadrate. Also jedes kleines Quadrat ist 1 35. Und wie viele davon sind diese 2 Fünftel hier? 2 mal 7, also 2 mal 7, 14, 35, also hier die 2 Fünftel sind 14, 35, entsprechend arbeitet man hier, da sind die 3 Siebtel, die habe ich aber auch in 5 geteilt, also vom Ganzen, das Ganze habe ich in 5 mal 7 auch in 35 Teile geteilt, also jedes kleine Quadrat hier ist ein 35. Ja? Okay, jetzt wie viele von diesen kleinen Quadraten habe ich hier? 3 mal 5. 3 mal 5 ist 15. Also die 3 Siebtel hier sind 15 35. Okay, jetzt haben wir aber gleiche Teile. Ja, die kann man zusammenbringen. Also jetzt hier haben wir 14 35 und 15 35. Also insgesamt 29 35. Und das ist die Erklärung für die Strichrechnungen. Danke sehr.